Hey hey, Oliver Schirmer hier. Ja, heute geht es mal um das Thema Marketingstrategie und ich hoffe, du kannst das jetzt hier alles äh, ganz gut äh, lesen. Ich habe das nämlich einfach von unserem Whiteboard hier quasi abfotografiert, ähm, weil wir hatten es heute Morgen über gerade dieses Thema und das möchte ich dir jetzt einfach heute mal mit auf den Weg geben. Es soll einfach darum gehen, in möglichst komprimierter Form dir einfach zu zeigen, wie wichtig es ist, ja eine, eine Marketingstrategie zu haben, welche Vorteile du dadurch hast und wie du ja eine Marketingstrategie entwickeln kannst. Der Erfolg in deinem Business, der hat immer sehr, sehr viel mit Strategie zu tun. Und in diesem Kontext hier, also Strategie, zur also Marketingstrategie, wollen wir die Strategie einfach so als das große Ganze sehen, als ähm, ja alle Marketingstrategien quasi so zusammengefasst und die Taktik ist dann quasi halt nur so ein einzelner kleiner ja Marketingkanal wie zum Beispiel ähm, Facebook Werbung ja oder eine Google AdWords Kampagne zum Beispiel warum solltest du jetzt äh, eine Strategie für dich und dein Business äh, entwickeln zum einen hast du dadurch den Vorteil dass du nicht mehr immer mit jedem sprechen musst und erst herausfinden musst ob die Person ja grundsätzlich für dich als Kunde in Frage kommt sondern dass du einfach ja von vornherein ähm, ja eine ne, herausfilterst wer denn quasi ja als Interessent oder als Kunde für dein Unternehmen in Frage kommt ja du ziehst quasi passende Kunden in dein Unternehmen äh, an ja und hast ja dementsprechend ähm, ja die, notwendige zeit ja dich auf den vertrauensaufbau mit diesen kunden eben dann auch zu konzentrieren ja du änderst weniger Neins und hast dadurch halt eben weniger ja ja frust der sich dadurch auch entwickeln kann ähm, wie schon eben bereits erwähnt wichtig ist dass du eine vertrauensbasis dann mit dem interessenten aufbaust ähm diese Komponente solltest du auf jeden Fall in deiner Strategie mit berücksichtigen, weil zuerst ja, muss das Vertrauen stimmen, zuerst muss die Beziehungsebene stimmen und dann können dementsprechend auch ähm, früher oder später dann die Geschäfte erfolgen. Eine ähm, Strategie solltest du, da solltest du immer kontinuierlich dran arbeiten, diese verbessern, diese weiterentwickeln, ja, weil das ist nichts, was man heute einfach mal ja. Ähm, ins Leben ruft und dann ähm, daran nichts mehr ändert, sondern du musst da deine Strategie weiterentwickeln, um immer bessere Ergebnisse dementsprechend zu erzielen. Und durch die richtige Strategie, ja, erhöhst du dementsprechend auch deine Reichweite, ähm, weil wenn dich keiner kennt, kannst du nichts verkaufen und deswegen musst du dafür sorgen, dass du dein Business, dein Unternehmen bekannt machst, dass Menschen auch wissen, ja, wer du bist und was du tust. Okay, schauen wir uns im Folgenden einfach mal an, welche Schritte du gehen kannst, um relativ einfach eine Marketingstrategie zu entwickeln für dich. Im Schritt Nummer 1 solltest du erstmal schauen, okay, was könntest du denn eigentlich alles so tun, um neue Kunden zu gewinnen. Einfach mal sammeln, ob das zum Beispiel Flyern ist, Telefonakquise ist, ob das eine Telefonaktion ist. YouTube-Marketing, ähm, Facebook-Marketing, äh, Google AdWords, ähm, PPC im Allgemeinen, Social Media, Blog-Marketing, E-Mail-Marketing, ja völlig egal. Einfach mal sammeln, was du alles tun könntest oder tun wollen würdest, um ja, neue Kunden für dein Business zu gewinnen. Im zweiten Schritt kannst du dann einfach dir mal die Frage stellen, was davon kannst du selbst tun, weil alle diese... Ähm, Mark, einzelnen Marketingkanäle haben alle ja besondere Anforderungen beziehungsweise man braucht ähm, ja Fertigkeiten, Kenntnisse ähm, in jedem einzelnen Marketingkanal und da musst du einfach für dich ja herausfinden welche davon du welche Kanäle du da eben dementsprechend halt selbst ausführen oder ausüben kannst. Ja. Im dritten Schritt musst du dann eben auch die Gegenfrage stellen, okay, was von den Marketingkanälen müsste denn eigentlich jemand anders übernehmen, weil du vielleicht keine Zeit dazu hast, dich in die einzelnen ja, Aktivitäten ja einzulernen ja oder weil du vielleicht kein Budget hast ja wo du einfach mal schaust okay welche kommen denn überhaupt für dich und dein Business in Frage dann kommt der vierte Schritt ähm, einfach wir sind immer noch in der Bestandsaufnahme einfach mal schauen welche Ressourcen hast du ja wie kannst du vielleicht trotzdem einzelne Marketingaktivitäten äh, ja durchführen ohne dass du vielleicht jetzt selbst die Zeit aufwenden musst du hast vielleicht Mitarbeiter die das übernehmen können du hast vielleicht ein Netzwerk ja wo jemand äh, wo du jemanden kennst, der ähm, die ein oder andere Aufgabe eben für dich gegen ein Entgelt zum Beispiel übernehmen kann, ja? Also einfach mal ähm, bündeln, welche Ressourcen hast du, um dann im fünften Schritt einfach mal zu schauen, okay, wo findest du denn deine Zielgruppe eigentlich? Und hier ist, ähm, wenn man das einfach mal so in die, die, die Offline-Welt übertragen, wo sind die Menschen deiner Zielgruppe in großer Form ja, ähm, am Start, ja? Wenn du zum Beispiel, nehmen wir mal die Offline-Welt, ja, wo wir einfach sagen, okay, da ist eine Netzwerkveranstaltung, da sind viele, viele potenzielle Kunden für für fürs Business, ja, dann solltest du einfach schauen, okay, wo sind diese Netzwerktreffen und dort eben präsent sein, um eben mit ja, deiner Zielgruppe direkt zu kommunizieren und nicht quasi ähm, jeden Einzelnen erst rausfinden zu müssen, sondern du hast hier dann quasi ja, ähm, sehr, sehr viele interessanten potenzielle Kunden auf einem Fleck. Und so ist es in der Online-Welt genauso. Also wo sind, ähm, wo sind die, die, äh, die Teilnehmer ja, oder deine potenziellen Kunden unterwegs? Und dann, wenn du das alles zusammengetragen hast, dann kannst du im sechsten Schritt ja einen Aktionsplan erstellen, ja, indem du einfach ja so die gewünschten Aktivitäten notierst und diese dann priorisierst. Also was ist Schritt 1, was ist Schritt 2, was ist Schritt 3 und dementsprechend einfach notierst, wann, wer, was, ähm, wie genau macht, ja. Und dann geht es einfach nur darum, das Ganze einfach in die Realität umzusetzen. Okay, das soll es jetzt von mir hier auch gewesen sein. Wie gesagt, ich wollte es einfach nur kurz und knapp dir einfach so ein bisschen mit auf den Weg geben. Ich hoffe, der, diese Vorgehensweise, die das Thema Strategie, das war jetzt für dich hilfreich. Sollten noch Fragen offen sein, schreibt mir einen Kommentar, damit wir hier auch keine ja, Fragen dementsprechend offen lassen. Und... Ähm, ja, ansonsten, wenn das Video für dich hilfreich war, wenn dieser Tipp hier für dich hilfreich war, dann würde ich mich freuen, wenn du es mit deinem Netzwerk teilst, mir ein Like gibst, das Ganze eben, wie gesagt, teilst oder ja, einen Daumen hoch, wie auch immer, dass du einfach hier so ein bisschen die Arbeit ja, unterstützt. Ähm, ansonsten... Ja, wie gesagt, wenn noch Fragen offen sind, nutzt, mir ein, nutzt einfach die Kommentarfunktion, schreibt mir einen Kommentar. So, und das soll es jetzt von mir hier erstmal ja, gewesen sein. Äh, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg, alles, alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.